Wenn du in der Bewerbungsphase bist, hast du sicher schon mal von einem Bewerbungsschreiben gehört. Ein Bewerbungsschreiben ist der Begleitbrief zu deiner Bewerbung. Es ist somit wie ein normaler Brief, also mit Adresse, Ort, Datum und Unterschrift formatiert. Im Text sollte stehen, warum genau dass du dich für diesen Beruf entschieden hast, wieso du dich genau bei dieser Firma bewirbst und welche von deinen Stärken und Kompetenzen zum Beruf und der Firma passen. Das Bewerbungsschreiben sollte auf eine Seite passen. Also schreib ganz kurz und knapp deine Motivation auf. Für Firmen ist es wichtig, dass der Begleitbrief keine Flüchtigkeitsfehler hat und super formatiert ist. Das zeigt, dass du dich wirklich sehr für diese Stelle bemühst. Achtung, du hast sicher auch schon mal vom Motivationsschreiben gehört. Das ist aber nicht das Gleiche wie das Bewerbungsschreiben. <lacht>